Was steht hier? Keiner ist dem anderen etwas schuldig. Super! Ich brauche mir also nicht ständig schlecht fühlen, wenn ich die Wünsche meines Partners nicht erfülle. Ach, das werde ich meinem Partner das nächste Mal antworten, wenn er mich um etwas bittet. Ähm, Moment mal, Moment mal. Es heißt, keiner ist dem anderen etwas schuldig. Also, darf mein Partner auch meine Wünsche nicht erfüllen? Na, ah. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich sage, dass mein Partner mich im Haushalt mehr unterstützen soll, dann ist es nicht wirklich ein Wunsch, sondern eine Selbstverständlichkeit, oder? Tja, und das ist der Haken an der so einfach klingenden Empfehlung. Denn die Begriffe Wunsch, Anspruch oder Selbstverständlichkeit werden so angewendet, wie jeder eine bestimmte Aufgabe empfindet. Deshalb ist der Hinweis nicht nur nicht hilfreich, sondern kann Ihrer Beziehung Schaden zufügen, wenn er von beiden Partnern eingesetzt wird. Aber ja, es gibt etwas, dem Sie etwas schulden. Ihre Beziehung. Ich sehe eine Beziehung als ein Lebewesen, das Sie beide in die Welt gesetzt haben und jetzt die Verantwortung haben, es gesund und lebendig zu halten. Deshalb ist es tatsächlich Ihre Verantwortung mit Ihrem Partner, um eine praktische Lösung zu ringen, statt um eine theoretische Diskussion, zu welcher Rubrik die Aufgabe gehört. Ja, wenn man sich für eine Partnerbeziehung entschieden hat, dann hat man nicht nur Anspruch auf Spaß, sondern geht auch eine Verpflichtung ein. Damit Sie die besser erfüllen können, biete ich Ihnen meine Videos Denkt an Stöße an.